Spannenderweise arbeitet unser nächster Speaker daran, tatsächlich das, was wir schon an Innovationskultur in Deutschland haben, zum Beispiel nach Südamerika zu exportieren, was ich gar nicht erwartet hätte. Er ist nämlich der Co-Founder of the Innovation Hub Institute, How Germans Innovate. Ähm, abgesehen davon ist er auch äh, Professor und Forscher an der Fakultät für Wirtschaft und Verwaltung der Business School Berlin und arbeitet da an einem spannenden Projekt, das auch Bezug hat zu dem Talk, den wir gerade hatten, denn da war einer der letzten Punkte ja, ähm, was besonders erfolgreich ist, wenn es darum geht, die Digitalisierung umzusetzen, ist Kooperationen einzugehen, wo man zum Beispiel die Privatwirtschaft mit Lehrenden, Organisationen zusammenbringt, mit Studierenden und dort gemeinsam neue Projekte kreiert. Und genau das ist in dem Projekt passiert, das er vorstellen wird. Bevor ich darauf zu sprechen komme, erstmal herzlich willkommen. Dr. Rafael Palacios Bustamante. Genau, und das Projekt, was Sie mitgebracht haben, nennt sich International Entrepreneurship Lab Smart Money, kurz IELSM. Und ähm, da ging es darum, dass Sie während Covid das Projekt wirklich gelauncht haben und auf die Beine gestellt haben, was schon spannend ist, weil wirklich viele Stakeholder mit an Bord sind und das während Covid zu koordinieren, war bestimmt keine leichte Aufgabe. Und was Sie geschafft haben, ist, dass Sie wirklich mit 17 beteiligten Unternehmen, acht Universitäten aus Deutschland und ähm, auch noch vielen aus lateinamerikanischen Ländern gemeinsam eine Plattform aufgebaut haben, worum es da geht, wie sie das geschafft haben und wie sie es auch damit geschafft haben, den Klassenraum zu öffnen und zu erweitern. Das freue ich mich jetzt sehr, von Ihnen direkt zu hören. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Präsentation und ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und ich begrüße die ganze äh, Komitee ne, für die Organisation dieses äh, Events und auch freue mich sehr, die alle teilnehmen, äh, begrüßen zu dürfen ne, heute. Ähm, ja, das Projekt äh, International Entrepreneurship Labs Marmoni ist äh, ein Instrument, das wir wirklich äh, äh, seit ungefähr neun bis zehn Monaten no, äh, entwickelt haben hier in unserer Universität. Im Prinzip, das ist äh, die, die Universität BSB Business School Berlin äh, koordiniert dieses Projekt. Und natürlich, das Projekt hat äh, äh, Viele Sachen, ich würde sagen, Sachen, die wir nicht gedacht haben, nur als wir an, die, an diese Idee gedacht haben, ähm, wir haben wirklich nicht erwartet, dass wir so weit, so weit wirklich ähm, gegangen, also gehen könnten. Ja. Und, ähm, und dann wollte ich diese große Erlebnis sollte ich natürlich was genau aussuchen ne, für diese Präsentation. Und äh, im Prinzip habe ich äh, oder haben wir so gedacht, dass äh, unser international Europäischen Las marmoni könnten wir auch präsentieren, ähm, wenn wir, also gut auch, wenn wir nicht nur sagen, wie das funktioniert oder welche Ergebnisse ja, wir bis heutzutage geschafft haben, sondern auch, was bedeutet das, ne, signifikant und relevant na, ähm, hat dieses Projekt für die Studierenden na, und auch für die generell für die Akademiker. Ähm, dann, ähm, wir haben für heute auch in diesem in diese Orientierungsgespräch ja, ähm, möchte ich so ähm, als Inhalt präsentieren. Wir sprechen ein bisschen über diese äh, Problemstellung und Hypothese, die wir in dem Moment gehabt hatten. Dann der, die Silsexum. Die Methode oder Methodologie, die wir auch äh, auf dieses Projekt als äh, oder Basis nutzen. Und äh, Nummer vier: Ich spreche ein bisschen was dass das Konzept Smart Money. Ne? kommt die Frage, was ist genau Smart in diesem Projekt? Und am Ende möchte ich ein paar Ergebnisse auch natürlich zeigen und äh, ein kleine Facet und Diskussion. <lacht> Ja, die, ähm, was, ist, was ist natürlich wichtig, ist auch generell passiert, kann man auch sehen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt. Ähm, es kamen einfach so viele Ideen. Wir, wir brauchen diese Interaktion. Wir, brauchen, wir haben auch diese Gelegenheit. Wir haben das Potenzial. Wir haben auch oder wir sind jetzt in einem Kontext von der digitalen Transformation. Ja. Ähm, natürlich kommen auch so viele Ideen. Und äh, für uns war genau der Moment, was, was wollen wir auch machen? Wollen wir genau machen wie Sachen oder internationale Projekte, wo viele Leute da zusammen ja, sitzen können? so genauso wie die andere oder wollen wir auch ein bisschen andere Sachen machen, ja? Oder vielleicht äh, die Intensität von dieser Interaktion zu, äh, zu beleuchten. Das waren immer Fragen. Ne? Und ähm, ein sehr wichtiger Aspekt, was wir nicht haben, ist, äh, in der Theorie es ist es tatsächlich so der digitale Transformation, wenn man eine kleine Idee hat, ja, wenn man auch natürlich ein Bedürfnis ähm, identifizieren könnte, kann man auch in der digitalen Transformation äh, in diesem Fall mit einem Projekt, ja, mit dieser digitalen Plattform, kann man nicht nur dieses Bedürfnis äh, abzudecken, sondern auch kann man auch gleichzeitig andere Bedürfnisse abzudecken. Das heißt, in unserer Universität zum Beispiel, das Problem war nicht nur die Interaktion, das Problem war auch natürlich, wie könnten wir Kompetenzen für unsere Studierenden und auch äh, Akademiker so ähm, äh, steigern. Ne? Oder andere, andere Bedürfnisse auch, oder wichtige Aspekte heutzutage, ne? wie können wir auch ähm, Unsere Inhalt, ja, ähm, einfach internationalisieren, wie könnten wir auch Co-Kreation äh, fordern mit unseren Studenten, auch in der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Studenten. Das heißt, eine, eine Notwendigkeit oder ein Bedürfnis kann man auch natürlich zusammen mit anderen Bedürfnissen abdecken. Das ist genau, was mit diesem Projekt passiert. Ja. Ähm, wie gesagt, das war im Prinzip das Problem, ist, was genau, wie kann man diese Lokal-Classroom, das wir normalerweise was wir kennen, einfach so verbreiten in diese Konzepte oder Forward-Extended-Classroom, das weiterentwickeln. Und das als Problem, ich würde sagen, dass ich heutzutage, wenn jemand mich was fragt, ich würde sagen, das Problem könnte anders werden. Ja, weil wir wirklich so viel weiter nach vorne gegangen sind, so viele Sachen nicht haben. Ja. Aber als Problem, das war wirklich äh, der Punkt, unsere äh, Basis, dieses Projekt äh, zu schaffen. Ja. Zweiter Punkt ist äh, die Hypothese. Ne? Ähm, für uns die Hypothese ist, dass wir haben immer gerechnet, dass wir äh, Potenzials als Universität haben, wo auch natürlich unsere Studier Studier Studierenden große Kreation Potenzial haben oder Co-Kreation äh, äh, äh, Fähigkeit haben, ja? haben wir wirklich nicht so ganz 100% oder intensiviert und dieses Projekt hat wirklich das gemacht. Ja, äh, dieses Projekt hat äh, die internationale Ko-Kreation intensiviert mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Niveau von, äh, von, von, von Studierenden, mit Unternehmern zusammen, mit anderen äh, Innovationsaktoren und so weiter ja, und so fort. Ähm, das Thema Ziel 6 ist es für uns, äh, ja, wir hatten, es ist klar, die Ziele hier, wenn man das wirklich äh, liest. Ähm, Im Grunde genommen, das äh, für uns war wichtig als Ziel, dass dieses Projekt nicht nur die Kommunikation als äh, wichtige Aspekt oder natürlicher Aspekt ja, äh, entwickeln müssen, sondern auch dieses Business Transfer Konzept ja, dieses Business Transfer Modell. Wie könnten wir das wirklich äh, entwickeln in eine digitale Plattformen. So. Ja, gleichzeitig wissen wir auch, wir haben auch äh, bestätigt, äh, es ist ein sehr inklusives Projekt. Dieses Projekt ist sehr inklusiv, weil nicht nur Studierende oder andere Innovationsaktoren dabei sind, sondern auch viele Akteure, die wirklich nicht ein vorher vor der digitalen Transformation nicht eine Gelegenheit. Hätten zum Beispiel in einer Innovationskonstellation teilzunehmen. Der Nummer drei, Punkt Nummer drei, die Methodologie. Ähm, ich würde sagen, das Projekt, wir, haben, wir sind jetzt äh, in einer sehr ähm, intensivierte Versuchphase. Die Phase ist die Phase Nummer drei. Die Phase Nummer drei, wir arbeiten jetzt viel qualitativ, aber wir arbeiten auch viel ähm, quantitativ. Das heißt, wir generieren viel Theorie, wir machen Forschung über bestimmte, bestimmte Variablen ne, von diesem Projekt. Und wir auch messen natürlich äh, Daten und Informationen, die wir in der Natur, natürliche, äh, ich würde sagen, arbeitende ähm, beobachtet haben. Dann natürlich jeder von euch äh, könnte sofort fragen, okay, und äh, was ist ganz genau diese internationale Tepernische Latz-Marmoni? Ja? Ähm, Im Prinzip, äh, ich würde sagen, dieses Projekt hat drei wichtigsten Mitmalen. Ja. Nummer eins, das ist ein international, internationales Projekt, sehr, sehr internationales Projekt. Ähm, zweiter Punkt ist, dass dieses Projekt ist ähm, nicht nur international, es ist ein Projekt, wo die, äh, die Leute haben die Möglichkeit, Co-Kreation zu fordern ja, und auch Co-Kreation zu, zu entwickeln. Ja anderer wichtiger Aspekt, ja klar, ist woher woher ne, kommt genau das Projekt? Das Projekt kommt von der Akademie, von der von kommt von einer Universität. Ähm, das das ist auch natürlich sehr interessant, dass zu sagen, diese drei Mal äh, so kann man die Räte genau ähm, charakterisieren, kann man so sagen. Äh, wie was ist genau diese internationale, die Latmammo. Latmamo? Was ist das Ziel von diesem Projekt? Ja, ähm, wir hatten am Anfang nicht, nicht ganz klar, 100% klar, was ist genau das Ziel. Wir, wir hatten ein, am Anfang natürlich ein Ziel, das war dieser Kommunikationsprozess zum Beispiel, auch ein bisschen Transferprozess zu entwickeln, aber das war im Grunde genommen nicht klar. Ja. Ähm, heutzutage könnten wir ganz klar sagen, das Ziel von diesem Projekt ist, die, Anpassungen und Internationalisierung von Businessmodellen und, äh, und dann im Kontext äh, der Nachhaltigkeit und im Kontext der digitalen Transformation. Ja. Dann ähm, haben wir dass die große Herausforderung, ja, die Frage zu an Bord, was erwarten wir ne, als Ergebnis von diesem Projekt. Ja. Und äh, im Grunde genommen, ähm, dass diese Resultaten äh, bekommt jeder Akteur, äh, ne, der, der genau der hier in diesem Projekt äh, arbeitet oder zusammenarbeitet. Und ich möchte jetzt sagen, ganz in zwei Aktoren, was ich super wichtig äh, finde. Nummer eins ist die Studierenden. Wir erwarten, dass die Studierenden ähm, bei dieses Projekt ihre Kompetenzen ja, entwickeln können, auch oder mehrere Kompetenzen auf jeden Fall entwickeln könnten äh, können. Der zweite wichtige Punkt ist das Resultat für die Unternehmen. Ja. Die Unternehmen ähm, validieren, definieren ein Businessmodell ja, und die machen das wirklich nicht mehr so mit einem Consultant-Firma oder so, sondern auch mit Studierenden. Ja. Gleichzeitig mit Studierenden, gleichzeitig mit Professoren, gleichzeitig mit Experten. Und das ist genau eine große Herausforderung. Wie groß könnte das Niveau für diese Resultate sein, die Qualität von diesen Resultaten? Das könnte auch nur, das kann ich jetzt sagen, das könnte nur möglich sein, wenn wir die Co-Kreationprozess innerhalb dieses Projekts richtig aktivieren und koordinieren können. Ich möchte für das Thema Zeit nicht so viel vertiefen, wie das funktioniert, so in Details. Ich möchte damit zeigen drei wichtige Aspekte. Nummer eins ist, wer oder welche Innovationsaktoren dabei sind, wie im Grunde genommen das funktioniert. Und zwei und dritte warum ist Marmoni? Ja? Und, ähm, und dann noch ein, sorry, das ist genau, was, ist, was machen wir drin, was machen wir ganz genau? Ne? Da sind äh, die Entrepreneurs oder Unternehmer, da sind auch Studierende, dabei sind auch experten und Investoren. Ja? Investoren, die auch äh, eine business idee unterstützen können. Ja? Das Wort Katalys ist ein sehr interessanter Aspekt von diesem Projekt. Sie sind im Grunde genommen die Experten oder Professoren oder Akademiker, jetzt sprechen wir so ganz, ganz homogen, die genau, ähm, äh, die ähm, gibt nur, oder geben nur äh, Input für diese Ko-Kreationstätigkeit von den Studierenden ne, dabei. Das heißt Katalys, weil Katalys ist äh, ein, ein Begriff, in der Chemie zum Beispiel kann man, kann man das merken. Katalys hat eine Funktion in der Richtung Innovation. Das ist dieser große Impuls und neue Ideen zu finden und auch natürlich die Idee auszunutzen. Das ist in Funktionen in der... Qualitativ oder abstrakte äh, Idee, ja. Ähm, aber in der, in der Funktion der Chemie, ja, in dem Prozess von Chemie, das Katalys hat genau, diese Katalys Katalysation hat genau eine Funktion am Ende. Das ist das im ein, ein, ein Grunde genommen ein Resultat von einem komplexen, komplexe Prozess. Und das ist genau der Punkt, was der Katalys macht, ein Professor zum Beispiel. Zusammen, in der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren. Ähm, was machen wir genau da? Ne? Ähm, wir haben Businessmodelle von den Unternehmen, das kommt nicht von der Universität, sondern kommen der, von, der äh, von der Unternehmen oder Entrepreneurs. und die sagen, wir wollen wirklich äh, so Innovation geben. Wir wollen unser Businessmodell zu verstärken. Wir wollen äh, neue Ideen haben. Ja, Und äh, das heißt von Zero, ja, von Niveau Zero bis äh, auch äh, Niveau 3, 4, 5, spreche ich, wenn zum Beispiel der Unternehmer sagt, wir haben schon ein Businessmodell, wir haben die Idee ganz klar, aber wir wollen ganz genau zwei, drei Aspekte von diesem Modell äh, weiterführen. Ja, das ist genau, was wir, äh, welche ähm, äh, Prozess oder Phase, welche Phase wir entwickeln, genau in diese äh, digitale Plattform. Ähm, warum, ähm, wie, wie, wie funktioniert das im Grunde genommen? Ja, also. Der Unternehmer ist zum Beispiel kommt aus Lateinamerika, das ist genau so untergenommen und äh, zum Beispiel aus Argentinien hat eine Idee und sucht genau eine Universität in Argentinien und diese Universität macht genau eine Zusammenarbeit äh, mit anderen internationalen Universitäten, auch in Lateinamerika, sowohl in Lateinamerika als auch in Europa. Ja. Die Idee ist, dass dieses Projekt internationalisiert sich ja, und die Idee verbreitet sich. Sich in diese Digital-Plattform, diese Akteure ne, für dieses Businessmodell. Warum Smart Money Lab? Ja? Ähm, vielleicht das ist eine Frage, was ist nicht äh, 100% immer an Bord äh, müsste. Ja? Das ist genau das Wort. Ähm, ich glaube, wenn ich so erkläre, wie das funktioniert, die Leute können ein bisschen ja, äh, verstehen, wie viel warum Smart Money aber im Grunde genommen, ähm, es gibt hier eine Co-Participation äh, von verschiedenen Akteuren. Die Unternehmer zum Beispiel sind genau präsent. Ja? Die geben nicht nur Geld und sagen, ich habe hier eine Idee oder bitte suchen Sie eine Idee für mich, sondern ich bin dabei, na, ich mache meine Co-Creation-Prozess Co äh, mit euch zusammen und ich lerne auch meine Kompetenz, auch Unternehmer, natürlich entwickeln sich auch rasant. Wichtig ist auch zu also sagen, dass diese, ähm, ähm, wie funktioniert das in, in, als Methode? Ja, was passiert drin? Ähm, weil wir bekommen so viele Inputs. Was ist Input? Ja, Input ist Information und Input ist auch Wissen. Ja, für uns ist nicht mehr bidirektional, ja, also, Lehrer, äh, also Lehrer und Studierende, sondern auch das ist anders, ne? das ist sondern auch ähm, Studierende in Zusammenarbeit mit drei, vier, fünf oder sechs unterschiedlichen Akteuren. Das heißt, mit diesen verschiedenen Akteuren, es geht eine nicht bidirektionelle ja, Know-how oder Kompetenz oder Strategie und so weiter, sondern es geht multidirektional. Informations- oder Informationen um Wiesen kommen von verschiedenen Richtungen, kommen nicht nur von äh, einer Person oder einem Unternehmer oder einem Studierenden, sondern von verschiedenen Akteuren und von verschiedenen Formen oder Weisen. Ja. Wir haben, äh, ich wollte heute hier sagen, äh, das zeigen, das finde ich sehr wichtig. Wir haben das äh, gemessen. Äh, wir sind jetzt in der Phase oder Phase Nummer 3. Die Phase Nummer 2 haben wir, teil mit 78 äh, Teilnehmern dabei. Diese 78 Teilnehmer waren... Äh, vor allem 85% Prozent Studierende, der Rest waren Unternehmer und Experten. Ja. Und das waren die Resultate im Prinzip, das ist, kann man sagen, auch Spanisch und auch natürlich auf Englisch, ja, die Resultaten. Und äh, von diesen qualitativen ja, äh, Resultaten, auch qualitative Resultaten, müsste ich nicht äh, von jedem Resultat sprechen, aber was ich super wichtig finde, ist, ein, das heißt das Thema Dispersion, no, Oder was wir kennen vielleicht auf Deutsch, ablenken. Ja. Diese Dispersion ist äh, ein sehr wichtiger Faktor nach der Literatur. Äh, das ist ein sehr problematisches Faktor in der äh, für jede digitale Plattform, für jede ähm, äh, Konzept von Glas oder Standard Classroom? ja, oder für jede äh, virtuelle Klassroom. Class, äh, das heißt äh, die, die große Herausforderung für uns ist genau, wie könnten wir diese Dispersion ähm, verringern. Ja? Das ist genau die Herausforderung. Und bisher, ich kann nur sagen, im Vergleich mit der mit der äh, vorherigen Phase, dass äh, wir haben wirklich geringer mit viel Koordination und viel Organisation, aber das reicht nicht. Ja, wir haben auch in diesem Prozess in diese große Muhe für mehr Koordination ähm, äh, und mehr Organisation. Mit dem Ziel, ähm, Co-Kreation, Business-Transfer und auch ein sehr relevantes und sehr äh, großes Business-Modell mit einer hohen Qualität. Das ist natürlich nicht leicht mit Dispersion ja, oder Dispersion. Ähm, dann haben wir auch bevor wir weiter über ein paar Probleme sprechen. Ich möchte so ähm, auch sagen, trotzdem diese dieser Dispersion, ja, wir machen hier sehen, dass wir auch viele positive Aspekte gefunden haben im Projekt. Ich möchte hier eine kleine Summe machen, was für uns super interessant war, vor allem in der Reihe von Hochschule. Ja, es ist diese für die Studierenden im Prinzip. Das ist klar, dass die bekommen zusätzliche Kompetenzen im Vergleich mit einer bidirektionalen Lehre oder im Vergleich mit einer ähm, ähm, virtuelle, mit einer normalen virtuellen Lehre. Ja, weil virtuelle Lehre, wie gesagt, muss nicht genau sein so wie dieses Projekt. Das heißt ähm, ein Projekt wo viele neue Akteure dabei sind und auch mit dieser Organisation, mit diesem Fokus erfordert ähm, mehr, ähm, äh, ich würde sagen, äh, Kompetenzen ja, für die Studierenden und die wirklich sind vorbereitet, diese Kompetenzen zu entwickeln. Das ist ein sehr wichtiger, wichtiger Aspekt. Ähm, das Thema internationale und die kulturelle Kompetenzen. Ja, die Studierenden in dieser Plattform hatten vor allem ähm, eine Zusammenarbeit mit äh, fünf Ländern in Lateinamerika, vor allem Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Ecuador und Mexiko. Und ähm, sorry, Argentinien, Mexiko, Kolumbien, äh, Ecuador. Genau. Das heißt, ähm, wir haben wir haben mit diesen, mit diesen Ländern ja, hatten wir die Möglichkeit, unsere Studierenden die interkulturelle Kompetenz auszuentwickeln. Äh, aber nicht nur auch bidirektionale, sondern auch multidirektionale, es gibt ein ein ein, äh, ein Business Room ja virtuelle Business rum wo alle Nationalitäten zusammenarbeiten. Ähm, für die Hochschule ne, will ich weiter darüber reden, was super wichtig ist. Wir haben gemerkt, dass äh, mit äh, so viele mit diesem Projekt kann man so ähm, ähm, daran denken, wie effektiv ein Projekt so ein Projekt sein könnte, ähm, wenn man wenn eine der Universität äh, in, immer in der internationalen Kooperation äh, daran denken möchte. Ja. Kann man wirklich viel Kollaboration machen, aber kann man auch ganz konkret äh, sehr wenig schaffen. Ja. Das heißt, dieses Projekt arbeitet äh, mit viel Koordination und kann man wirklich die Resultate ganz schnell sehen. Ja. Und das heißt, äh, für uns ist super wichtig, weil kann man auch natürlich äh, darüber merken, dass praktische, praktische Instrumente äh, fordern oder entwickeln oder verstärken besser die Kooperation, internationale Kooperation von, einem, äh, von der Universität. Über die, äh, die Ergebnisse und Resultate für Unternehmen. Das ist natürlich, kann man auch hier sehen. dass will ich hier im Grunde genommen nicht so viel in Details sprechen. Jetzt habe ich noch drei Minuten. Ähm, ich möchte jetzt äh, als Fazit und Diskussion äh, von diesen verschiedenen Aspekten, die ich wirklich total interessant finde. Äh, wir sind jetzt auch ein paar davon, haben wir oder sind wir dabei, weiter zu forschen. Ich möchte. Ähm, mich darauf konzentrieren, äh, mit, mit dem Punkt Nummer zwei, ja? wenn wir sprechen über die Rolle der Lehrende in den classroom, verändert. sich erheblich. Warum? Weil das ist genau eine große Bedingung, ja? das Projekt F.O.G.I. zu stoßen. Und äh, es ist wichtig, dass wir also diese traditionelle ähm, Dynamit, weil nicht nur bei Präsenzlehre, sondern auch in der virtuellen Lehre, ja? wie wir unsere, äh, ich würde sagen, Kapazität oder wir unsere äh, Kenntnisse anwenden können, das ist natürlich sehr sehr wichtig. Aber für eine Plattform, digitale Plattform, der so der, der so komplett ist, ja, ähm, es ist wirklich nicht, das reicht nicht. Das heißt, wir brauchen eine bestimmte Kompetenz von der, von der Professoren, die genau arbeiten, nicht nur mit Studierenden, sondern auch mit business Ja, Und das ist genau der Punkt, wenn man mit Business-Projekten oder Study-Case arbeitet, dass der, diese, ähm, äh, dieses Ziel ja, ändert erheblich im Vergleich mit der Präsenzlehre oder einer traditionellen Präsenzlehre oder virtuellen Lehre wie wir das schon kennen. Ja. Das heißt, viele viele Sachen, die wir traditionell gemacht haben, zum Beispiel, wenn ich so mein, ähm, meine Lehre vorbereite, ja, ich hatte Organisationsplanung, aber wenn ich in dieser Plattform arbeite, ich brauche Organisationsplanung plus Artikulation oder Integration. Oder ähm, ich kann auch natürlich viel improvisiert. Für meine Lehre. Ja, ich hatte wirklich viel Kenntnisse, ich hatte Struktur. Ich kann, ich hatte, wir als Dozenten haben wir diese große Gelegenheit, viel zu improvisieren. Aber hier in der digitalen Plattform kann man nicht so viel improvisieren. Man muss ein Ziel immer äh, erfüllen und man muss auch natürlich äh, kontrollieren, genau diese Dynamik vom Prozess für die Ko-Kreation und auch für ähm, ich würde sagen für die neue, neue idee zu vertragen. verstärken ja. so äh, ich bin jetzt bei 24 minuten dann äh, wollte ich äh, sie jetzt sagen, sagen. Unsere, sorry, unser aktuelles Stand ist äh, folgendes hier wir haben aktuell in unserem projekt 149 studierende aktiv es wolf universitäten von europa und lateinamerika vor allem. 25 Businessprojekte aktiv, aktuell 90% aus Lateinamerika, Katalyst 30 und Sperten äh 34. Dann, äh, ich würde sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, äh, wenn Sie Fragen für mich haben könnten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bustamante, für den wunderbaren Einblick. Die Zeit für die Fragen ist uns jetzt leider schon davongelaufen. Die haben wir für die Präsentation verwendet. Aktuell gibt es auch noch keine Fragen im Chat, daher eher die Frage, was ist denn der beste Weg, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Ist das LinkedIn? Ist das die Fakultätsseite? Also hier äh, habe ich schon gesagt. Ende, mhm. hm. ja. Moment. In der Präsentation, okay, wir ich glaube, Folien... Sie haben auch das Material. Ja. Wir können die Folien leider nicht mehr sehen, weil ich jetzt im Bilde bin. Aber dann posten wir das gleich noch in 30 Sekunden hier im Chat anschließend. Kein Problem. Das können ähm, Sie sehen schon. Ne? Genau. Vielleicht einfach nur ein ganz schnelles Abschlussstatement in einem Satz. Ähm, beeindruckend, so viele Stakeholder in einem Projekt zusammenzubringen. Ähm, was ist das Wichtigste dafür? Was ist das Wichtigste? In für einem uns diese, diese, diese, diese, also ich glaube, da, wichtig ist, dass wir eine klare Ziel haben für jede Phase und Koordination und Organisation genug zu, äh, für die Ko-Kreation und der, für die, dieses Wissenstransfer. Das ist genau der, der, die große Herausforderung. Also das es alignment. Ist egal, ob wir drei, vier, fünf, sechs oder mehrere haben, wenn wir wirklich nicht genau, ganz konkret die Koordination und das Ziel haben, das Fokus dann ist es wirklich nicht, also ist nicht nur die solche Projekte so entwickeln, auch nicht so viele aktoren einzuladen. Also wirklich ein klares Alignment und sich sicher gehen, dass alle Stakeholder, die an Bord sind, immer genau wissen, was wirklich ist das Ziel, wofür sind sie mit an Bord und auch immer checken, ob alle sich das noch klar sind. Ähm, wunderbar, vielen Dank für die Einblicke in das International Entrepreneurship Lab Projekt. Und